grüße euch. Der Neokortex hat nach, der, nach dem letzten Plasmaheizungsvideo einen Comment geschrieben. Ich möchte mal kurz vorlesen. Ich bin vielleicht auch nur etwas verklemmt, aber ich kann mir nicht zwangsweise vorstellen, dass in einer selbstgebauten Anlage das passieren soll, was Wissenschaftler in super teuren Anlagen nicht schaffen. Ich meine es nicht böse, aber ich fürchte, du wirst um mechanisierte Messungen nicht herumkommen. Raspberry Pi dürfte ausreichen, damit wir einen ordentlichen Eindruck bekommen, was da passiert. Ich habe mir eben vorgenommen, auch einen Reaktor zu bauen, aber so wie ich denke, dass es am besten ist. Ich bin ja immer noch Schüler, also weiß ich nicht, wie lange es dauert, weil ich auch nur ein kleines Budget habe. Wenn ich mit den Plänen fertig bin, lade ich sie gerne hoch. Also damit kann ich schon mal hören, was ich vergessen habe. Ja klar, <lacht> so mache ich ja auch. Ich mache auch demnächst ein Video dazu, wie man Einflüsse von außen abfedern kann. Wäre cool, wenn dieses Experiment gelingt, denn wir brauchen neue Energiequellen. Liebe Grüße, Neo. Okay, dann machen wir es mal so kurz, wie es geht. Äh, wieso das bei mir funktionieren soll oder bei anderen Leuten in der, der billigen Anlagen, wenn es in super teuren Anlagen nicht funktioniert, ist für mich ziemlich einfach zu erklären. Für jemand Junges ist es vielleicht, naja, ich kann dir erst nur meine erfahrungen wiedergeben die ich gemacht habe in den letzten jahren und bei mir hat es ja mit dem bedini motor angefangen hier mit so einem teil einfach ein Lüftermotor umgebastelt 9 volt block dran und ab geht's und 12 volt leds und mehr funktioniert einwandfrei und hält übelst lang ja, mit den Dingen bin ich damals in meine damalige Arbeitsstelle, A.R.I.V.A. gegangen. Ja, das war der, oder ist immer noch der Weltmarktführer im Bereich Atomkraft. War vorher Firma Siemens gewesen, Siemens KWU. Und 2006 haben sie dann, ich weiß nicht, einen Imagewechsel gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls hießen sie dann A.R.I.V.A. und haben ganz viele Leute neu eingestellt und ganz viele alteingesessene ähm, ja, in anderen Branchen eingesetzt und mit dem Ding bin ich halt praktisch ins Kernkraftwerk, habe meine Kollegen gefragt, habe meinen Chef gefragt, wieso das so funktionieren kann die Kollegen hat es schon interessiert, konnten sie mir aber auch nicht so richtig erklären, wieso, weshalb, warum und die Chefs sagten dazu, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, oder zu mir jedenfalls, ne, also die anderen haben es ja nicht, ne, die sind deswegen nicht angegangen worden zu mir wurde gesagt, dass ich mich auf das konzentrieren sollte, was in der Firma verlangt wird. Tja, allerdings bin ich ja damals da nicht ohne Grund zum Weltmarktführer gegangen, die auch natürlich Weltmarktführer im Forschen sind. Und wir haben dann jeden Monat so eine Infozeitschrift bekommen, IBG, so, nee, wie hießen wir? Naja, egal, jedenfalls, wir waren da mit dabei gewesen, unsere Abteilung. Und die forschen ja auch offiziell an Fusionsreaktoren. Ne? Und als ich mich da so ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt habe, habe ich mitbekommen, dass da hauptsächlich Werbung nach außen dafür gemacht wird, aber in der Firma drin konnte ich niemand so richtig finden, der da dran irgendwas gemacht hat. Bis dann eines Tages, Moment, die Namen muss ich hier oben mal ein bisschen wegklappen. Das gehört sich ja nicht unbedingt, aber bis dann eines Tages mal dieser schöne Artikel drin gewesen ist. Und zwar haben die den Weg zur, äh, Fusions, zum Fusions, zur Fusionsenergieversorgung äh, Brückentechnologie genannt. Ne? Also Bridging the Gap war das, der englische Slogan dafür. So, und wenn ihr jetzt mal sehen wollt, wie Weltmarktführer sich die Entwicklung einer Brückentechnologie vorstellen, dann ja, das ist jetzt offiziell, ne? Also, das ist nicht irgendwie gefegt von mir. Ich habe selber gedacht, ich gucke nicht richtig. Ja, genau, alles braucht seine Zeit, das Ziel erreicht man allemal. Gut. So, bevor ihr jetzt aber anfangt, totalen Prass auf die ariva leute zu schieben, möchte ich mal sagen, das ist gar nicht so verkehrt. Dass die riesengroßen, aufgeblähten äh, Firmen, die da nur von Aktien und Zahlen abhängig sind, da eben nicht den ersten Schritt machen, sondern meiner Meinung nach wäre es das Naturrichtigste, so dass wir auch alle was davon haben, wenn wir das alles selber machen könnten. So, und deshalb mittlerweile ja ich bin jetzt 35 aber hm, mittlerweile kapiere ich sogar leute die dann ja manchmal da offiziell etwas zurückhalten tja, damit eben solche wie wir das wirklich mal ausprobieren können und dann von unten her die Infos bekommen oder die die die Infos wachsen können anstatt dass wir von oben immer diktiert bekommen wie wir irgendwas zu sehen haben also finde ich voll Natur richtig hier mit dem Bedini Motor haben wir es ja schon gesehen ne? Batterien refreshen und so weiter das nächste Ding war dann ähm, der Schulzieß wo wir wo haben wir denn mal einen hier ist so ein Mini tief Ding wo wir dann praktisch hier oben ist der große. Nehmen wir den hier. Ja, wo wir dann praktisch gelernt haben, wie wir Batterien richtig auf 0,3 Volt, 0,4 Volt runterziehen können. Und es hat dann, ich glaube, keine zwei Jahre hat es gedauert ungefähr. Und dann habe ich eine Nachricht gesehen, dass eine große Firma, was heißt große Firma, also jedenfalls jemand, der eine Fabrik hat und sowas herstellen kann, das ist ja schon ein bisschen größer, da jetzt auf den Markt gekommen ist mit so einer kleinen Platine, mit der du eine AA-Batterie achtmal länger betreiben kannst als original, also deinen MP3-Player, damit mit der AA-Batterie betrieben wird, achtmal länger betreiben kannst. Ist das nicht toll? Ja, wir freuen uns trotzdem, weil so haben wir uns das ja eigentlich gedacht. Es gibt keinen anderen Weg. Die ganze Technologie ist da, seit spätestens seit Nikola Tesla. Spätestens seit Nikola Tesla wissen es zumindest die ganzen Industrieleute, wie das funktioniert, die ganz Großen. Und ja, jetzt wird es langsam mal an der Zeit, dass auch wir Kleinen das lernen, um damit umzugehen. Hm? Damit wir uns auch ein bisschen weiterentwickeln. Und äh, schon allein, Von daher ist es für mich jetzt gar nicht mehr verwunderlich, wenn bei jemandem in der Küche eher irgendwas klappt als in äh, irgendwelchen Showlabors. Allerdings hat natürlich auch das zwei Seiten. Ne? Also wenn wir alle so unentwickelt bleiben, ja, eigentlich läuft das schon voran, ne? aber ist ja gemäß dem Fall, dass wir jetzt alle auf der Entwicklungsstufe stehen bleiben ne? und dann trotzdem die Technologiestufe weitermachen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hm. Ähm, einer der Auszug, das Fürchten zu lernen, da denke ich jetzt jedes Mal dran. Das hier war ein Bild gewesen, was mir von der Areva-Firma geschickt wurde, kurz nachdem Fukushima passierte. Das war ein einziges Blatt, auch so ein bisschen dickeres Papier, kein stinknormales, man schön. Ja, und da stand nur das hier drauf. Ja, also, ich war ja damals voll, voll in dem Verschwörungssumpf drin. Und habe dann mitbekommen, dass die Firma Siemens ein System entwickelte, was alle Kernkraftwerke der Welt miteinander verbunden hat. Und habe mir damals, ja, in meinem Angstfilm schön erfolgreich eingeredet, dass die Firma, wo ich da gerade eben bin, was mit Fukushima zu tun hat. Ich meine, hat sie ja auch bestimmt, ne? Hier, Sony, Fukushima, Laptop-Zellen. Und wo werden die Laptops verbaut? Die Akkus in Fujitsu Siemens Computern. Naja, nur mal so jetzt nebenbei, ne? Aber. Äh, gewisse Verbindungen gab es da eben schon so jetzt im nachhinein kommt ja aber irgendwie raus dass es da auch ziemlich viel manipulierte Filmaufnahmen von Fukushima gegeben hat und dass da höchstwahrscheinlich auch eine ganz schön große Schauspielertruppe im Einsatz gewesen ist habe ich damals noch nicht gewusst ne? ich habe damals ein bisschen Panik bekommen und wollte so schnell wie möglich weg davon sind mir dann noch 10.000 Euro Abfindung durch die Lappen gegangen aber im Endeffekt war das vielleicht ganz gut so gewesen für meine Entwicklung so, von daher, ähm, also ihr macht euer Zeugs schon. Ja, ihr bringt das schon in ein ordentliches Level, denke ich mal. Ich vertraue euch, ne, ich habe ja nach wie vor immer noch gute Freunde, Ex-Arbeitskollegen dort. Und ja, <lacht> war mal ganz interessant gewesen. Aber so, dass ihr jetzt mal meine... Vergangenheit dazu wisst, was mich dazu befähigt, dran zu glauben, dass bei mir in der Küche im Kochtopf eher was funktionieren kann als in der teuren Anlagen. Ähm, was hat er denn noch geschrieben, der Neo dann? Moment. Ach ja, eine Messung mit einem Raspberry Pi schlägst du noch vor. Ähm. Vielleicht irgendwann mal, mal schauen, also einen Raspberry Pi habe ich, hab ich schon hier, <lacht> hier läuft er, also es ist schon alles in Vorbereitung, sagen wir es mal so, aber mh, bevor mir da noch stinknormale digitale Messgeräte durchrauchen, wenn ich Back pulse direkt versuche zu messen, lasse ich das erstmal, allgemein bei den Schwingkreisen, irgendwas während des Betriebs so zu messen, dass du absolut keine Störung reinbekommst, also da muss mir mal noch jemand zeigen, wie es funktioniert. Also ich könnte mir sowieso höchstens irgendwie berührungslos vorstellen über irgendwelche Felder, die man, weiß nicht, ob es mit opto Koppler, aber selbst da ist schon wieder, du eine Störung rein. Naja gut, okay, bei den, bei den großen Sachen hier äh, hast du ja gesehen, dass es sogar mein äh, Digitalthermometer total durcheinander gebracht hat, obwohl da kein direkter Zusammenhang dazu da gewesen ist. Aber des, nee, destilliertes Wasser war es zwar nicht gewesen, aber normales Leitungswasser, aber trotzdem... Ähm, tja, von daher, deshalb halte ich da erstmal so ein bisschen die die Finger weg davon und gucke wirklich nur, wie schnell es Wasser warm wird oder ähm, wie hell da noch irgendwas in Lux leuchtet, wenn überhaupt. Aber äh, mit der Joule-Berechnung und dem Wasser und der Hitze, das ist schon ziemlich verlässlich, finde ich. So, da hast du noch geschrieben, dass du deinen Reaktor so baust, wie du das am besten denkst. Ja. Auf alle Fälle. Das ist ja genau das, was vielleicht auch die Industrie will. Dass das Schwarmbewusstsein sich mal über die neuen Infos hermacht und dann noch viel, viel geilere Ideen sogar kostenlos veröffentlicht werden, wo die dann natürlich wieder ansetzen, ihre Produkte wieder verbessern können, aber im Endeffekt haben so wieder alle was davon. Also rum wie nun. Es geht voran. Aber wo ich jetzt doch noch... Ist halt angeboren bei mir, weiß ich nicht. Aber... Hm. Die liebe Geschichte mit dem, dass wir immer ein Arschloch brauchen, was uns beherrscht. So, und äh, da soll es ja angeblich laut diesen Prophezeiungen aus den letzten Jahren, Jahrhunderten, dann schon irgendwo eine Zeit geben, wo kurzzeitig die Leute alle total happy und total glücklich sind. Ne? So wie, also für mich ist das jetzt so ungefähr die Zeit. Was aber kurz darauf folgt, ist ähm, das komplette Gegenteil, ziemlich kurzzeitig. Und ich denke mal nicht, dass man es verhindern kann. Ne, niedrige, niedrige Frequenzen kommen immer nach. Und äh, wenn wir da jetzt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Frequenzstufe höher gehen, da wird es einige geben, die können nicht mitgerissen werden. Also wird es ja schmerzhaft. Oder? Wir werden sehen. Ne? Also es gibt da die krassesten Fälle. Ähm, ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und wenn das zu viele sind. Ne, wenn da zu viele von diesen niederen Frequenten hier auf der Basis solche Experimente machen, so ein Reaktor meinetwegen, ich sage jetzt mal ganz blöd, komplett luftdicht verschließen, da übelst Strom drauf, geben, dann entsteht ja drin Wasserstoff und irgendwann zündet das ganze Ding und der fliegt komplett um die Ohren und dann passiert irgendwas und die Öffentlichkeit kriegt das mit, ist der Weg natürlich wieder ganz schnell dahin, irgendwelche Parteien zu wählen, die uns Schutz davor gewähren. Ja, also klar bin ich auch dafür, dass man gewisse Grenzwerte einhalten und so weiter und so fort, aber mir wäre es echt lieber, wenn das komplett dieses Schwarmbewusstsein macht und wir uns alle selber maßregeln, anstatt einmal kurz überzuschnappen, um dann uns wieder ein großes Maßregelungssystem aufpropfen zu lassen. So. Ja, das wäre aber wie gesagt nur die Possibility, wenn die niederen Frequenzen überhand behalten. Hm. So, jetzt am Ende mal noch äh, zwei Personen, die mir auf dem Weg hierhin auch viel Angst genommen haben. Geschafft haben, mich meinen Ängsten zu stellen, die Hintergrundinfos davon zu beleuchten, um dann etwas klarer zu sehen. Erstmal die, was sehr aktuell war, jetzt äh, vor kurzem eigentlich erst die Twin Boys mit ihrem Video wo sie Fragen von euch beantwortet haben. Da kann man sich schon mal so einen kleinen Überblick äh, geben, was denn so bis 2012 passierte, was 2012 passierte und was seitdem eigentlich passierte, äh, in welcher Pflicht wir jetzt eigentlich sind, ne, was wir jetzt eigentlich voranbringen müssten. Und ähm, als zweites hat sich der Horst Weirich bei mir gemeldet. Schöne Grüße nochmal an dich. Der hat mir damals in der ersten Aufwachzeit sehr, sehr geholfen. Das war so 2009, 2010. Und er hat eine sehr, sehr gute Internetseite gemacht, wo er seine, seine Aufwachphase mal detailliert ähm, aufgezeichnet hatte, so wie Tagebuchmäßig auch seine äh, Entgiftungsphasen, die er durchgemacht hat, was sich bei ihm privat rundherum so alles geändert hat. Äh, das war einer der ersten, die privat ihr Leben, so ins Netz stellten, wo ich gesagt habe, hey, das ist ja richtig authentisch und das ist ja wirklich ein Mensch, da steht keine Industrie oder sonst was dahinter, das ist wirklich ein äh, von ich zu ich <lacht> Ding, ne? obwohl ich ihn damals noch gar nicht kannte. Und jetzt ist es für mich noch schöner, dass er sich auch für, was heißt mich, oder das, was wir machen, interessiert. Er macht auch tatkräftig mit, hat mir einen Haufen Baupläne geschickt, wo man mit äh, joule die Schaltungen, die mit Eisenkern statt Ferrit funktionieren, mit 0,61 Volt auch noch Autobatterien richtig laden kann, also nicht so frisch halten kann wie mir mit unseren bedini lüfter sondern auch, dass wirklich Kapazität reingeht. Da werde ich mich demnächst auch noch mal dahinter klemmen. Und ja, das war es erstmal gewesen. Es gibt noch einen Haufen mehr Leute, die vielleicht genannt werden wollen, aber auch einen Haufen, die nicht genannt werden wollen. Also, das ist ein ganzes Rudel, sorry. Was hier dahinter steht, das Schwarmrudel und ich bin lediglich das Tor dafür. Gut, so, dann bis später. Ganz wichtig ist noch am Ende, weil wahrscheinlich über 90% die Infos in dem Infoteil unter dem Video eh nicht lesen, weil ihr es über das iPhone anguckt und man da ist wahrscheinlich die Infos wahrscheinlich eh nicht sieht. Die Nachricht hier erreichte mich vor gut einem Jahr. Da geht es um einen vierten Aggregatzustand von Wasser. Also um es ganz kurz zu machen, wir müssen ja immer darauf warten, bis wir von, was heißt wir, ne? ich tue mir jetzt einfach mal mit dazu zählen, aber bis von offizieller Seite immer so ein kleiner Trigger kommt, was man darf und was man nicht darf. Ne? Bauanleitungen sind noch und da, die man machen könnte. Ne? Wenn ich mir jetzt hundertprozentig sicher wäre, wie, was, wo funktioniert, würde ich mich da natürlich gleich ins größte Projekt reinstürzen, was das meiste bringt. Ich habe die Erfahrung aber nicht, also bin ich auch angewiesen auf solche eindeutigen Trigger des Schwarmbewusstseins. Ne? Und manchmal... Muss man halt warten, bis vom Mainstream irgend so ein Trigger kommt, dass man wieder was Neues machen darf, ne, dass jetzt irgendeine Zeit wieder reif ist. Und hier war es so, dass eine Universität in Washington, ne, steht hier, ein Forschungsteam an der Universität Washington, das sind immer geile Nachrichten, die so losgehen, äh, konnte das Geheimnis des Wassers gedüftet haben. Uh. Ich will nicht wissen, wie lange das eigentlich schon bekannt ist, aber ist schön, dass es so mal in den Mainstream kommt. So, und zwar steht hier, dass das Team und Gerhard Bollack den vierten Aggregatzustand entdeckt hat, der, jetzt kommt's, an der Membran des Wassers entsteht. Ne? Praktisch da, wo das Wasser äh, zu irgendeinem anderen Stoff eine Grenze hat. So, bei unserem Test hier das ist das praktisch die Wasseroberfläche, ne? was unsere Membran ist. Und an der Stelle ähm, schichtet sich das Wasser in hexagonale Formen, ne? irgendwie in so Kristallgitter, und äh, es reinigt sich von selbst, steht hier. Also ihr könnt ihr alles mal selber lesen. Den Link verlinke ich im Infoteil. Ne? Wenn ihr es auf eurem iPhone nicht seht, geht bitte auf den PC, damit ihr das sehen könnt. Weil um die eigentlichen Infos dahinter geht es ja eigentlich. Ich bin nur das Tor dafür. Ich kann hier gar nichts erklären. Ich gucke hier selber, wie die ziehe ins Uhrwerk, Aber das ist was, was mir Glauben dazu gibt, dass das durchaus was mit vielleicht kalter Fusion an der Stelle zu tun hat, was da eben passiert, ne? wenn da so viel mehr Joule rauskommen als eigentlich. Ja, das war's dann eigentlich schon. Und ja, dann bis später.